Willkommen zu einem neuen kurzen Video von mir. Heute zeige ich euch ganz schnell, wie ihr Patty installieren könnt und einen Fehler, Fatal und der Error beheben könnt. Ihr downloadet Patty unter patty.org, klickt auf Download hier und wählt den 64-Bit-Installer. Öffnet diesen nach Abschluss, klickt auf Next. Ich habe das schon installiert, aber sonst klickt einfach nochmal auf Next und Install. Ich kenne es leider und auf Finish. Jetzt geben wir eine Suchleiste Party ein und ihr seht, jetzt die IP-Adresse hier oben bei Open Media 10.0.0.26 oder was halt auch immer eure IP-Adresse ist und ich schaue das einfach nach. Das ist ein zweites Fenster, das mache jetzt kurz zu. 10.0.0.0.26 Nutzer auch noch mal. und erstellt einfach einen neuen Nutzer hier den Namen ein. Klickt auf Save die Connection Type, lasst auf SSH und Telnet Port, lasst auf 22 und danach klickt er oben. Jetzt hat Session Party Fatal Error, Network Error Connection Refused. Dafür gibt es aber eine ganz einfache Lösung. Und die zeige ich euch jetzt. So, als nächstes loggen wir unseren Server wieder ein. Und wir geben, nachdem wir mit Root und Passwort eingeloggt sind, Service, dazu SSH, Status ein. Und drücken auf Enter. Und hier sehen wir gleich inactive, dead. Also, der Service aus und um das wieder zu aktivieren, geben wir ein Service SSH Start und jetzt noch Sudo Service SSH Start ein und jetzt können wir noch einmal unseren Status checken und wir sehen wir sind aktiv wieder so und das wäre es jetzt auch schon wir gehen wieder zurück in party öffnen wieder party und unseren vorstelle nutzer klicken nach oben und wir können uns einloggen ein. als root so. und dann mein Passwort und ich bin dran und es funktioniert alles wie normal. Das, das wäre es auch schon mit dem Tutorial. Hier seht ihr jetzt nochmal alle Befehle in der Beschreibung zusammen und ich würde mich echt freuen für ein Abo oder ein Like und wenn euch irgendwas nicht passt oder euch was auffallen ist, schreibt es gerne in die Kommentare.